Gestern noch bei 28 Grad am Strand von Malaga und heute in der Sierra Nevada. Mit so viel Wind hätte ja keiner gerechnet, glaube ich. Uh. So Leute, was ihr auf keinen, gar keinen Fall machen solltet. In der Regel alkaloidfrei. Also wir wollen unser Bi-Bag machen auf Sierra Lagunas, wo es richtig kalt ist. Alter, wir müssen verdursten. Hola amigos, wir sind jetzt hier in Trevelles. Ein Dorf, was ungefähr auf 1500 Meter liegt und von hier aus starten wir unsere Tour. Auf dem Berg, Mike, was ist da oben ungefähr? Naja, ich schätze mal so tagsüber 8 Grad. Und in der Nacht können es so bis minus 8 Grad werden. Ja, also wir werden sehen, ob äh, Mensch und Material das alles aushält. Also wenn die Akkus hier abkacken und so, dann wird es ein kurzes Video. Nicht die Akkus, wir! Wir müssen erstmal aus dem Dorf rauskommen. Da wollen wir hin. Sierra Nevada. Wir sind noch nicht mal aus dem Dorf raus und ich bin schon völlig fertig. <lacht> so Freunde, sieben Stunden permanent bergauf. <lacht> wir schaffen das. <lacht> Vielleicht. Da unten sieht man noch mal Trevelles. Da sind wir gestartet. Wir probieren das jetzt einfach mal so ohne Wasserfilter. Wird schon gut gehen. So, das ähnelt ein bisschen wie in Nepal, hier. Absolut genial. So, das sind Berberitzen. Blüten, Fruchtfleisch und Samen in der Regel alkaloidfrei. In der Regel. <lacht> die Beeren können roh oder gekocht, gegessen werden. Die Frucht ist reich an Vitamin C und hat ein sehr saures Aroma. Okay. Das teste ich. Das wollen wir jetzt wissen. Ja. Berberitzen, hier in den Bergen von Granada. Sicher, dass das ist Berberitzen sind? So, Leute, was ihr auf kein, gar keinen Fall machen solltet, äh, also wenn alle unterwegs sind, dass alle die gleichen Früchte essen und keiner weiß ganz genau, was es ist, und dann noch irgendwo in die Berge gehen, wo einen niemand findet. Nächstes Anlaufziel: Siete Lagunas. So, so viel dazu: hier gibt es fließend Wasser. Alter, wir müssen verdorsten. Hier ist ein krasser Unterschlupf. Hier können wir zur Not unten schlafen und Feuer machen sogar. Wir ja, haben einen wilden Thymian gefunden. Das sieht man, das riecht man. Kann schön für einen Tee was mitnehmen? Man hört vielleicht auch, dass ich ein bisschen Schnupfen habe. Das ist genau das Richtige für mich gerade. Jawohl, siehst du, alles liegt auf dem Weg. Man Wunderbar. muss es nur aufheben. Und was sagt er? Ja, ich habe mich ja gerade mit einem Wanderer unterhalten, der kam gerade von Siete Lagunas und der hat gesagt, frio da los ja, unvorstellbare Kälte. <lacht> er hat mal das Thermometer rausgehalten, jetzt minus 9 Grad. Uh! Und aber er hat gesagt, also thermische Sensation, also gefühlte Temperatur, wohl noch viel niedriger, weil es muss äh, richtig kalt sein, total kalt. Okay, da wollen wir hin. <lacht> da wollen wir hin, da wollen, also wir wollen unser Biwak machen auf Siete Lagunas, wo es richtig kalt ist. Bitte wir Tür geschlossen halten. losgehen. Ja, ist klar. Und dann aber auch wegen den Tieren. Ab hier sind wir freiwillig. bisschen windig, warte. <lacht> wir haben uns jetzt noch mal umgezogen. Jetzt kommen die ersten krassen Windböen hier auf. Und einen coolen Wanderstock habe ich mir jetzt noch besorgt. Den kann man dann zum Top abspannen noch nehmen. Das ist sehr gut. Hilft mir jetzt auch. Und oben gibt es dann auch keine Bäume mehr. Deswegen muss ich das jetzt mitnehmen. Oh, gut, dass ich den Rucksack auf sonst ja, würde es doch. mich wegwehen. Das ist nur ein Vorgespann auf oben. Ey. So, jetzt sind wir auf dem ersten Plateau hier angekommen. Mein lieber Schwan, ey. ich bin noch fertig jetzt. Hier steht die Schutzhütte. Die einzige wahrscheinlich. Oh, hier liegen noch Isomatten drin. Ja, hier können wir schon nach Hier ist schön geschützt. Jetzt überlegen wir noch, ob man in der Hütte pennt oder ob wir einen Tarp aufschlagen irgendwo. Am Steilhang. <lacht> Geile Aussicht, ne? Und äh, mit Bäumen ist ja auch gar nichts mehr. Man denkt jederzeit, hier kommen die Orks mit ihren Wachs raus und dann müssen <lacht> die Schwerter zücken. <lacht> Wasser. Da unten liegen ein paar Kühe rum. Da hinten ist unser Refugio. Meine Frau, wie so eine alte Kräuterhexe. Ja. <lacht> hat Holz gefunden. Hat Holz geholt. Holz, Harz und Zapfen. Geil. Ja. Was brauchen wir mehr? Essen. Ich hole uns noch eine Ziege, dann ja. geht's ab. <lacht> so, und die Männer bauen jetzt einen kleinen Ofen. Ja. Aus Schieferplatten. Bei den Gaspreisen kochen wir mit Holz, ja. <lacht> Kommt sie hier um die Ecke, da ist ein Wind. Ja, bläst ihn weg. Das ist Wahnsinn. Ne? Ganz leicht. Ganz leicht. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten ja versucht, einen Top aufzubauen. Kann man versuchen, wenn man dann sein Taub loswerden möchte. Das muss so ein bisschen Luft nehmen, sonst ja. geht es nicht. Schön und schick. Aber ich weiß, bei okay, dir würde man hier unten drinnen. Sehr gut. Und hier stellen wir einen Topf drauf. So der Plan das ist, wenn du beim Spiel betrügst quasi. Ach, betrügen. Also ich finde den Ofen schon mal geil. Reinzugehen, hey? Ja, geil. Jawohl, Hassi. Hassi, hat Meine so. Frau, meine Frau. Die <lacht> kann Feuer machen. Alles trockenes Zeug eigentlich noch. Ne? Ja, wenn das nicht richtig anbrennt, dann kann sich der rock immer noch scheiden lassen wieder. Ah, und das sind natürlich schöne Steine, ein bisschen ne? zu und da habe ich noch einstecken. Geil. Läuft. So, da wir nicht viel äh, Feuerholz zur Verfügung haben wegen äh, Baumgrenze, hier oben ist dann Schluss. Aber hier oben gibt es jede Menge Kuhscheiße. Kaka de -waka. Und äh, damit werden wir heute noch heizen. Feuerholz! Die Kuhscheiße brennt extrem gut, ey. Das haben wir jetzt rausgefunden. So, wir gehen jetzt nochmal mal Brennmaterial sammeln in Form von Kuhscheiße. Und die Kühe, die machen sich ja gerade auf dem Weg vor zu unserem Häuschen. Ich hoffe, dass äh, Christine die abwehren kann. <lacht> mmh, feine Fladen. Ja, so sieht das aus. Krass. Total trocken, das ist im Prinzip nur getrocknetes Gras. Brennt wie Kohle. Also wir haben das jetzt so gelöst, weil in der Nacht mal irgendjemand aufstehen muss, vielleicht, dass wir im U schlafen. Hier der Mike, hinten die Christine und ich hier rüber. So, jetzt wird erstmal eine schöne heiße Suppe gekocht. Wir haben Hunger und brauchen was Warmes jetzt. Die Sonne ist weg und es wird frisch. So, hier oben hat sich jetzt auch schon zugezogen, also das durfte spannend werden morgen. Ich hoffe es regnet nicht. Fertig. Gute Nacht Leute, ich schaue mich jetzt hin. Mir tut alles weh. Oh, ich ziehe jetzt lange Unterwäsche an und dann geht es hier rein. So, am Morgen danach liegt da oben Schnee. Das war ein ziemlich krasser Sturm, hat ordentlich durch die Ritzen gefaucht. Alter, das war eine Geräuschkulisse. Das Nacht. war wirklich laut. Das ich dachte, die Hütte wird jetzt weg. Ja. So, wir gehen jetzt mit leichtem Gepäck. Wir haben unsere Rucksäcke in so, alten, in so einer alten Ruine untergebracht. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin sehr flachatmig. Hätte ich nicht gedacht, ey. So, meine Frau macht jetzt die Morgentoilette. Zähne Zähneputzen Traum. Jetzt geht's auf. Hier ist nur noch Geräusch. Selbst die Bergziege sind unter uns. Eisbad. Schön Schneelandschaft. Ja Leute, jetzt hat man echt die krassen Aufstieg hier. Und jetzt geht es hier rüber, es gibt doch keine Zeichen mehr. Wir gehen hier rüber, das sieht man kaum, aber es ist ein kleiner Trampelfahrt. Dann geht es hier wirklich Steil Richtung Steil hoch. Und da sind überall Bergziegen schon wieder. Wir sind auf dem Plateau, Hasi. Übel, oder? Oh, schon Eisbretter hier. Wie das hier gestern hat. Ja, also gut, dass wir hier nicht mit dem Taub noch was versucht haben. anständig, hä? Ja? Krass, ey. Okay, das wäre unser Basislager letzte Nacht gewesen. Das wäre ungemütlich geworden, auf jeden Fall. Ja, okay. Hier, guck mal. Da ist wieder immer Das war eine Geier so. wieder am Werk. Ja, das war der, der hier geschlafen hat. Das ist ja alles eingefroren hier drin. Krasse Nummer. schöner Ja, ja. So, jetzt geht's Richtung Gipfel. Wir lassen jetzt alles Überflüssige hier, also auch noch das proviant Kamerad auf mit. Und jetzt geht hier über diesen Kamm hoch auf den Neusen. Also wir schleppen uns hier in der dünnen Luft schon ganz schön, muss ich sagen. Das wird anstrengend. Ja, also es ist schon anstrengend, wenn ich mich bücken muss. Es ist <lacht> schon keine Luft mehr. Okay, na dann, Abi. Wir sind fast auf dem Bergkamm. Alter, Geile Kulisse. Wie geht's dir? Ja Leute, da oben ist der Moulasen. Der Mike sportet jetzt hoch. Ich breche ab. Christine liegt noch weiter unten in der Sonne. Das ist uns echt zu so fett. Ich denke jetzt bin ich auf 3.400 Meter. Und immer jetzt auch irgendwelchen Mist bauen, hier gehen wir wieder runter. Wir sind mal gespannt, was die Wolken jetzt hier machen. Das ist am Berg ja auch immer spannend zu beobachten. Das zieht jetzt aber schon ganz schön hierher, oder? Es gibt so Sachen, mit denen rechnet man auf 3500 Metern irgendwie nicht. Das haben die bösen Touristen kein Essen für dich? Hm? Das ist mega steil alles, ey. Das ist krass, also runter ist schwer und hoch ist schwer. Verrückt, ey, da unten kommt ein einsamer Wanderer. Und da hinten, kann man sehen, liegt unser Rucksack, unser blauer. So Leute, wir sind wieder gelandet an der Hütte, wo wir schon mal geschlafen haben. Mike hat uns super geführt. es war eine geile Tour. Es gab Ausblicke, die kriegst du sonst nie. Also kommt unbedingt mal her, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, ja. Also hier unser super Sir so Mike. Dankeschön, Dankeschön. Von Sie, haben sehr, Sie haben sich sehr tapfer geschlagen. Sie sind bis hochgelaufen auf Siete Lagunas auf knapp 3000 Meter. Also wirklich mehr als wir erwartet hätten. Hey Leute, wir nehmen euch heute mit auf den einstmal gefährlichsten Weg Europas. Camino del Rey. Hasta luego. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht>